Um dem Verlust von Daten vorzubeugen, gibt es effiziente Maßnahmen zur Datensicherung. Das ist günstiger als viele meinen. Die Einrichtung einer zuverlässigen automatischen Sicherung ist recht einfach realisierbar. Und das zu vergleichsweise günstigen Kosten. Rechnen Sie einfach selbst. Wie viel Geld können Sie in der Zeit verdienen, die Sie im Schadensfall mit der Wiederherstellung von Daten oder der Neuinstallation des Rechners verbringen? Und wie viel sind Ihnen Ihre persönlichen Daten wie Fotos, Videos, Musik oder Unterlagen für Steuern, Buchhaltung, Versicherungen usw. So wert? Noch teurer kann es werden, wenn man für die Wiederherstellung von persönlichen Daten einen Fachmann benötigt. Denn das kann eine zeitaufwendige Angelegenheit werden. Für einige Kunden habe ich schon geprüft, ob sich nicht ein Teil der Daten trotz eines offensichtlichen Totalausfalls wiederherstellen lässt. Denn für die Kunden waren diese Daten unbezahlbar. Leider war das in den wenigsten Fällen erfolgreich. Denn eine solche Wiederherstellung ist bei einem vollständigen Festplattencrash meist ein reines Glücksspiel. Bessere Chancen hat man da bei einem Schädlingsbefall, bei dem das Betriebssystem betroffen ist. Und auch bei Problemen mit dem Dateisystem ist die Sache meist erfolgreicher. Trotzdem kann es auch dort einige Stunden dauern, bis das Problem behoben ist. Bei einem Brand- oder Blitzeinschlag wirken meist hohe Temperaturen oder Spannungen auf den Datenträger. Da kann zwar teilweise ein spezielles Labor helfen, Allerdings liegen diese Kosten meist im vierstelligen Bereich oder höher. Vergleicht man dieses Risiko mit den Anschaffungskosten für eine Datensicherung, gewinnt klar die Sicherung der Daten. Für eine einfach zu nutzende automatische Datensicherung braucht man nicht hunderte Euro ausgeben. Dies gilt primär für den heimischen Rechner, sowie für Einzelunternehmer oder kleine Unternehmen mit wenigen Angestellten denn für große Unternehmen gibt es andere Anforderungen. Für kleine Unternehmen und Privatnutzer reicht in der Regel ein günstiges Programm für unter 50 Euro. Meine Empfehlung, Acronis True Image. Dies muss nur einmalig am Rechner installiert und konfiguriert werden, was der Nutzer selbst erledigen kann. Dazu gibt es auf der Seite nie mehr verschiedene Anleitungen zu Download, Installation und Einrichtung der Backup-Software, sowie zur Sicherung und Wiederherstellung der Daten als PDF oder Video. Alternativ kann ich das gerne übernehmen. Das geht schnell und ist auch häufig per Fernwartung möglich, was außerdem Anfahrtszeit und Fahrtkosten spart. Um die Daten zu sichern, benötigt man einen zusätzlichen Datenträger. Die meisten USB-Sticks sowie CDs oder DVDs scheiden dafür aus, da die verfügbare Datenmenge kaum ausreicht. Diese Daten lassen sich am besten auf einer zweiten Festplatte sichern. Zum Beispiel extern per USB, intern im Rechner oder per Netzwerkspeicher, einem sogenannten NAS. Bei sehr schnellen Internetverbindungen ist das auch in der Cloud möglich. Mein Tipp, selbst wenn auf dem Rechner nur wenig persönliche Daten liegen, sollte die Backup-Festplatte trotzdem ausreichend groß sein. Denn bei der automatischen Datensicherung werden über Monate hinweg mehrere Zustände gesichert. Deshalb sollte die Backup-Festplatte mindestens 500 GB oder besser 1 TB groß sein. Eine 1 TB-Festplatte mit USB 3.0 gibt es für rund 60 Euro. Es braucht also drei Dinge, um das System regelmäßig und automatisch zu sichern. Ein Backup-Programm, eine zweite Festplatte und die einmalige Einrichtung. Danach hat man den Kopf frei, da man sich über verlorene Daten oder lange Ausfälle keine Sorgen mehr machen muss. Diese Investitionen sollten einem die vielen persönlichen Daten wert sein. Im nächsten Video erfahrt ihr, in welchen Fällen Daten wiederhergestellt werden können und wie das bei versehentlich gelöschten Dateien funktioniert.